Hallo, da bin ich wieder. Da hat vor ein paar Tagen eine Frau in einer Singlegruppe mal wieder ein Spruchbildchen geteilt, so eins von der Sorte, und täglich grüßt das Murmeltier. Ab einem gewissen Alter besitzen Frauen so viel Erfahrung, dass sie Männer nur noch ambulant und nie mehr stationär aufnehmen. <lacht> ich meine, warum haut man sowas in eine Singlegruppe? Ich verstehe es nicht. Wenn in so einer Gruppe ein paar tausend Mitglieder sind, die Hälfte davon Mitglieder, die dann auch noch eine klassische feste Beziehung suchen, da kann man sich genauso gut selber ins Knie schießen. Ich habe das mal ein bisschen bearbeitet, damit das ein bisschen realistischer wird. Ich meine, was hinterlässt das wohl für einen Eindruck, wenn sie sich als Krankenpflegerin darstellt und die Männer als Patienten? Und ja, dann rumjammern, warum sie niemand findet und dass alle Männer scheiße sind. Ich meine, welcher Mann, der auch noch ein bisschen Blut im Hirn hat, würde sich denn sowas ans Bein binden wollen? Gibt's da gibt es wirklich bessere Optionen. Selbstmord zum Beispiel. Ja, und weil ich ein bisschen bürstig drauf war, habe ich das natürlich auch kommentiert. Zum einen habe ich geschrieben, dass ja auch Männer nicht unbedingt mit Frauen zusammenwohnen wollen müssen. Und zum anderen habe ich gefragt, ja, warum denn eigentlich alle rumheulen, wenn man da mal mit dem Begriff Freundschaft plus daherkommt. Ich habe mir dann schnell ein Eis aus dem Kühlschrank geholt und der Dinge geharrt, die kommen mussten. Und die kamen dann natürlich auch. Ähm, typisch Mann. Und hat Frau eine andere Meinung, wird sie nur angegriffen. Oder dann tut es dann auch ein Swingerclub. Hä? Was hat das denn bitte mit einem Swingerclub zu tun? Nicht richtig gelesen, nichts verstanden, aber viel reininterpretiert. Und immer schön die missverstandenen Klischees raushauen. Ne? Mal nachdenken, wozu die Mühe. Das Problem ist, dass die meisten bei dem Begriff Freundschaft plus völlig blödsinnige Bilder im Kopf haben. Die wollen auch gar nicht sehen, was Freundschaft plus wirklich bedeutet. Denn die kriegen das irgendwie nicht auf die Kette, dass es Freundschaft plus heißt und nicht reine Fickbeziehung. Ich vermute, das kommt daher, weil das ständig abgekürzt geschrieben wird, also F plus. Und weil Ficken ja ebenfalls mit F anfängt und die meisten Leute eh nicht lesen können, sondern sofort irgendwelche komischen Filme im Kopf haben, meinen die dann, es ging nur darum zu vögeln, weil man vögeln will und das möglichst oft und mit Leuten, die man kaum kennt. Und das finden die aus unterschiedlichsten Gründen eklig. Weil das tut man nicht. Ja, warum eigentlich? Kann doch jeder halten, wie er will. Eine andere meinte, es haben übrigens ausschließlich Frauen kommentiert. Und alle nur, Nä. Also eine andere meinte, äh, Freundschaft plus ist keine, äh, ist keine Verantwortung, äh, keine Verpflichtung, ist nur Poppen, also keine Beziehung, du Pfosten. Beziehung hat also nur etwas mit Verantwortung und Verpflichtung zu tun Manche Leute haben echt interessante Definitionen Ich bin natürlich höflich geblieben und ich habe ihr nicht erklärt, wo sie sich den Pfosten hinstecken kann Oder besser mal genüsslich rausziehen sollte Wieder der andere meinte Man kann eine Beziehung haben, in der sich die getrennten Schlafzimmer nicht in der gleichen Wohnung befinden ich habe dann natürlich nochmal nachgehakt und gefragt, wo denn da eigentlich der Unterschied ist. Antwort war dann, Freundschaft plus ist keine Beziehung. Ja, das fand ich dann auch total einleuchtend und überzeugend. Ne? Und deswegen habe ich dann äh, nochmal nachgehakt. Antwort, Freundschaft ist keine Beziehung. In einer Partnerschaft muss ich nicht zwangsläufig zusammenwohnen, es ist trotzdem mein Partner. Hä? Ja, wo ist er denn nur der Unterschied? Das ist doch das Gleiche nur eine andere Umschreibung. Aber wenn man das Kind beim Namen nennt, dann ist es auf einmal Baby und keine Beziehung mehr. Warum? Muss ich nicht verstehen. Freundschaft ist keine Beziehung. Habe ich gleich mal gegoogelt. Demnach steht Beziehung für Eltern-Kind-Beziehung, Freundschaft, oh, na sowas, sogar bereits an zweiter Stelle. Hm. Liebesbeziehung erst an dritter Stelle, Partnerschaft an vierter Stelle. Dann Sexbeziehung, an fünfter Stelle, dann zwischenmenschliche Beziehung bzw. soziale Beziehung, Geschäftsbeziehung, Handelsbeziehung, Kundenbeziehung, naja. Aber eine Freundschaft, in der auch sexuelle Intimität stattfindet, das ist natürlich keine Beziehung. Warum? Man darf eben nichts beim Namen nennen. Weil die meisten eben nur Vorurteile und komische Filme im Kopf haben. Pff. Dabei ist der Grundgedanke bei dem Spruchbildchen ja an sich gar nicht so schlecht, wenn man die dämliche Polemik mal weglässt. Denn je unabhängiger man ist und je weiter man in seine Persönlichkeitsentwicklung ist und je mehr man sich aus den üblichen sozialen Konzepten löst, umso schwerer fällt es einem natürlich, sich in das Standardbeziehungskonzept reinzuzwängen. Also die übliche allgemein anerkannte Hollywood-Romantik-Beziehung. Also man läuft sich über den Weg, verliebt sich Hals über den Kopf, äh, zieht am besten nach drei Wochen schon zusammen, weil man ganz genau weiß, das ist jetzt der oder die Richtige und... Da wird so schnell wie möglich geheiratet, Haus mit zweieinhalb Kindern, Hund mit weißem Lattenzaun und ein Minivan mit Pool. Nur funktioniert das in der Regel doch sowieso kaum. Und wenn es mal funktioniert, dann selten dauerhaft. Und falls doch mal dauerhaft, dann bedeutet das ja noch lange nicht, dass beide Partner damit auch dauerhaft glücklich sind, oder? Also warum sollte man das also unbedingt übernehmen wollen? Weil es alle so machen? Warum? Fragt doch mal die Leute, warum sie geheiratet haben. Die wenigsten können darauf eine sinnvolle Antwort geben. Weil man das halt so macht. Ja, Und warum? Ja, ist halt so. Aber warum? Die Vorstellungen und Filme, die jemand im Kopf hat, entstammen lediglich seiner persönlichen Konditionierungen. Worauf sich jemand beim Begriff Beziehung bezieht, ist lediglich das, was er denkt, wie seiner Meinung nach eine Beziehung aussehen müsste oder sollte. Das blendet die Realität aus und auch welche vielfältigen Formen von Beziehungen es sonst noch gibt oder geben kann. Das ist Scheuklappendenken. Und äh, ja, was an Freundschaft Plus so schlecht sein soll, das erschließt sich mir nicht. Freundschaft Plus ist eine Beziehung auf freundschaftlicher Ebene, die meines Erachtens nach durchaus auch sehr innig und gefühlvoll sein kann, so dass sich dadurch darüber hinaus eine Verbindung mit einer sexuellen Beziehung ergibt. Man hat eine starke Sympathie, eine tiefe, innige Freundschaft, die sogar so innig genug ist, um bei gegenseitig vorhandenen körperlichen Attraktivitätsempfinden miteinander in der Kiste zu landen. Jo, und man führt stundenlange tiefe Gespräche, und zwar auf einer völlig anderen Ebene und in der Regel auch offener als Gespräche, die man in einer klassischen Beziehung führt. Ich meine, du kennst das bestimmt, unter Freunden redet man anders miteinander und auch über andere und intimere Dinge als mit seinem Partner dass das vielleicht anders sein sollte, steht auf einem anderen Blatt. Ja, man wohnt nicht zusammen, sondern jeder hat seinen eigenen Rückzugsort. Und man trifft sich nur, wenn man wirklich Bock hat, dass man sich trifft. Das ist doch super. Man lebt das also im Prinzip dauerhaft genauso, wie es in der Anfangsphase, in der Kennenlernphase einer klassischen Beziehung ja auch ist und da ja auch gut funktioniert. Das, das Einzige, was dabei fehlt, sind die sogenannten Schmetterlinge im Bauch, also das Zeug, was ständig dafür sorgt, dass man ständig ziemlich dämliche Dinger tut und die auch ständig Schmerzen bereiten. Und das ist ja in der klassischen Konstellation in der Regel auch mehr oder weniger schnell vorbei. Und wenn man nicht permanent zwangsweise aufeinander hockt, sondern sich nur dann sieht, wenn man das wirklich will, dann ist auch die miteinander verbrachte Zeit wesentlich intensiver und auch qualitativ hochwertiger. Jo, und äh, man unternimmt Dinge miteinander, zwanglos und wenn man Bock drauf hat. Und man lässt den anderen sein, wie er ist, anstatt zu versuchen, ihn zu verändern. Und das ist sehr, sehr viel mehr, als in den meisten herkömmlichen Beziehungen oder Ehen nach ein paar Monaten oder Jahren noch los ist, oder? Und man lässt dem anderen seine Freiheiten, ohne dass es weh tut. Wie das halt bei Freundschaften so ist. Ähm, Hi, ich mache heute noch äh, das und das, äh, kommst du mit? Nur, ich habe heute keine Lust. Mach du mal, viel Spaß. Völlig zwanglos. Und nicht dieses, dieses Zwanghafte, alles gemeinsam machen müssen. Und dann auch noch beleidigt sein, wenn der andere nicht mag. Und äh, nein, Freundschaft plus bedeutet nicht, dass man möglichst viel in der Gegend rumpoppen sollte, denn Freundschaft hat immer auch mit Loyalität zu tun. Ja, und so ist das meines Erachtens nach doch viel besser, als auf Teufel komm raus und möglichst schnell eine klassische Paarbeziehung zu führen. Mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat, also noch gar nicht richtig kennt. Also wo nicht immer Freundschaft vorhanden ist, sondern wo lediglich die Hormone und Botenstoffe verrückt spielen. Also so wie es nach unseren äh, als allgemein anerkannten sozialen Konditionierungen üblich und richtig ist bzw. sein soll. Ja, aber die Liebe... Nein, das ist verliebt sein und es wird ständig nur mit Liebe verwechselt. Dabei sind es zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das hat etwas mit Emotionen zu tun und Emotionen sind immer Entscheidungen. Ich habe das neulich in einem äh, anderen Video ausführlich erklärt. Ja, und äh, wenn man dann mal in der, äh, miteinander in der Kiste war, dann ist man gleich auch schon zusammen und dann wird das Etikett Beziehung draufgeklebt und die Zukunft geplant. Warum? da hocken dann zwei Leute, die sich gar nicht kennen, ständig aufs Ängste aufeinander, stecken ständig zurück und geben jede Menge eigene Freiheiten auf und verbiegen sich meistens auch noch, um, den anderen möglichst, um es dem anderen möglichst recht zu machen, weil man ihn ja sonst verlieren könnte und äh, dann am besten äh, möglichst bald und viel zu früh zusammenzuziehen, um sich äh, aneinander zu binden, also noch mehr Freiheiten aufzugeben und dann muss man möglichst auch noch eine amtliche Bestätigung dafür bekommen, dass man für immer und ewig zusammen sein will. Ja, warum? Und ein paar Monate später, wenn der Hormonüberschuss dann mal nachlässt und die Routine zuschlägt und die Macken des anderen anfangen zu nerven, also was man anfangs noch so süß gefunden hat, und wenn dann weitere Macken zum Vorschein kommen, die man bislang entweder noch nicht bemerkt oder ignoriert hat oder die der andere bis dahin unterdrückt hat, Jo, dann merkt man dann auf einmal, oh, ähm, den oder die kannte ich ja doch noch nicht so richtig und irgendwie passt das nicht und ruckzuck ist die Kacke aber so richtig am Dampfen und äh, ja, tausend Scheidungsanwälte können ein Liedchen davon singen, wie das endet. Die äh, leben nämlich ganz gut davon. Also warum nicht einfach sich erstmal ausgiebig kennenlernen, sich Zeit lassen, ohne Erwartungshaltung, ohne Druck, ohne sich zu verbiegen oder gleich die Zukunft zu planen, in aller Ruhe schauen, was der andere für ein Typ ist, was er für Macken hat und ob man bereit ist, langfristig damit klarzukommen. Ja, und sexuell sollte das ja auch harmonieren. Also warum dann nicht hinein in die Kiste und das feststellen? Weil irgendjemand meinen könnte, das wäre unmoralisch. Warum? Wen interessiert das? Ich meine, es passiert doch viel zu oft, dass sich viel zu lange rumgeziert wird, und erst wenn der Sack dann zu ist, da rückt dann mal einer mit der Sprache raus, was er denn wirklich will und worauf er wirklich steht. Wollte man vorher nicht sagen, weil mimimi, mi, mi, äh, dem anderen könnte das ja vielleicht nicht gefallen. Hm. Also wird lieber gewartet, bis alles unter Dach und Fach ist, bevor man seine geheimen Vorlieben dann endlich mal kommuniziert. Und wenn sich dann herausstellt, dass das dem anderen wirklich nicht gefällt, dann wird es richtig schmerzhaft und oft genug auch richtig teuer. Aber wenn man da von vornherein erstmal unverkrampft und offen rangeht und bei Zeiten merkt, das passt nicht, dann beendet man das eben wieder, anstatt sich krampfhaft an irgendwas zu klammern, was letztendlich nur Schmerzen verursacht. Das ist dann auch kein solches Drama und Stress, als wie wenn man schon zusammen wohnt und vielleicht auch noch viel zu früh Kinder bekommen hat. Und wenn man im Laufe der Zeit feststellt, ja das passt und mit dem kann und will ich es aushalten, ja, dann kann man immer noch entscheiden, in welche Richtung der Weg führen soll. Nein, es gibt natürlich keine Garantie, dass das nicht nach kurzer Zeit vielleicht wieder auseinandergeht. Aber das aktuelle konventionelle Konzept der Paarbeziehung bietet ja auch keine Garantie für lange Haltbarkeit. Braucht man sich ja nur mal umschauen. Aktuell deswegen, weil es noch nicht so lange her ist, da war es völlig normal und üblich, dass man sich erstmal ein Jahr lang kennenlernen musste, um sich überhaupt verloben zu können. Und die Verlobungszeit dauerte dann standardmäßig zwei Jahre. Und das war auch ganz sinnvoll, denn das diente dazu, um festzustellen, ob aus der Verliebtheit oder Freundschaft dann Liebe wurde oder eben nicht. Und heute wird ja oft vor dem ersten Rendezvous schon das Hochzeitskleid gekauft. Warum? Ich behaupte mal, dass eine Beziehung, die auf einer Freundschaft plus aufbaut, sehr viel besser und länger funktionieren kann und dass auch die gemeinsame Zeit qualitativ wesentlich hochwertiger sein kann als beim heute üblichen horuk verfahren Und bei dem bleiben viele in unbedacht geschlossenen Beziehungen stecken, obwohl es längst wesentlich gesünder wäre, sie zu beenden. Weil man ja angeblich um die Liebe kämpfen muss, das wird uns jedenfalls ständig eingeredet. Warum? Weil wenn man drum kämpfen muss, dann ist es keine Liebe mehr. Und wenn es bei einer Freundschaft Plus nicht funktioniert, dann sucht man sich halt jemanden, mit dem es besser funktioniert. Das ist weder oberflächlich noch verwerflich, sondern ganz einfach sinnvoll. Sinnvoller als sich krampfhaft an irgendwas zu klammern, was nicht funktioniert. Oder man bleibt halt Single. Das ist ja auch nicht so schlecht. Es fühlt sich nur deswegen bei vielen so komisch an, weil uns ja ständig eingeredet wird, dass man unbedingt einen Partner braucht, der einen dann irgendwie vervollständigen soll. Und weil man sonst nicht glücklich sein könnte oder lauter so Quatsch. Und viele haben ein Problem mit dem Alleinsein, weil sie dann mit sich selber konfrontiert sind. Und weil viele meinen, dass sie es alleine mit sich selber nicht aushalten können. Die erwarten dann aber von jemand anderem, dass er es mit ihnen aushält. Der soll, mich, der soll mich einfach lieben, wie ich bin. Ja, ist klar, ne? Warum? Dabei ist die Zeit als Single eigentlich die Chance, an sich selber und an seiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Um jemand zu werden, der es mit sich selber aushält und mit dem es dann auch jemand anders aushält. Also um wesentlich bessere Beziehungen für eine wirklich fruchtbare und freudvolle, zukünftige Partnerschaft zu schaffen. In der man dann auch wirklich und längerfristig und gerne zusammen ist. So, ich hoffe, ich habe damit ein paar Klarheiten beseitigen können und vielleicht hilft dem einen oder anderen das ja auch weiter. Bis zum nächsten Mal.